Oh, hi und willkommen mein Name ist dann SP und ich bin Metal Mario Master und wir begrüßen euch zurück zu resident evil ja. ja und weiter geht's ja, weil ja. wir aber letzten mal nicht oft genug gestorben sind ja hoffentlich aber. wird das jetzt etwas ruhiger ja. wird es so jetzt können wir uns ja auch erstmal ein bisschen umgucken ja ja hier in dem gebiet wird aber glaube ich nicht mehr geben und das spiel glaube ich, annehmen wir hätten alles äh, vorhin irgendwie untersuchen müssen. Mhm. Ja, aber wir können ja mal gucken. Aber ich glaube, hier müsste eigentlich nichts mehr sein. Naja, schon, äh, sind ja, näher, leider. Ja, ich habe nämlich gerade noch so ein oder andere bisschen Pistolmunition und Heilung gefunden. Ja. Weil wenn wir die MG jetzt im letzten Kapitel nicht eingesammelt hätten, dann wäre die zum Beispiel nicht da in dem Koffer jetzt. Ich äh, denke, ich muss mich ja. So. Jetzt glaube ich nichts mehr. Ne, Alles ist doch gleich. Ist ja unter dem Fernseher noch mal was, wo wir vorhin schon gelootet haben. Nein, ist leer. Okay, zu schade. Ja, jetzt geht es weiter. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht mehr so stressig wird. Ne. Also kann ich dir jetzt schon sagen, ich weiß nicht, warum das Spiel irgendwie so volle Röhre irgendwie so anfängt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nimmt das Spiel an wir müssen eher flüchten anstatt zu kämpfen von daher weiß ich jetzt nicht Warte, pass auf. Hast du den sprung gesehen da habe hab ich überall klar sterben im gesicht so, jetzt können wir uns auch ein bisschen umschauen und ich muss mich dann muss mich daran gewöhnen meine waffen anders zu sortieren weil ich muss hier mit den mit den nummern tasten muss ich hier wechseln so eins zwei und drei ja. Ich, ich kann es ja mit dem Steuerkreuz machen. Ja, wenn du, wenn du auf der Konsole spielst, dann musst du so, in so ein Kreuz musst du die alle so anordnen. Dann kannst du da mit dem Steuerkreuz entweder da wechseln. Da Und das habe ich gerade herausgefunden. Ja, da kenne ich auch von der von der PlayStation-Version. Deswegen muss ich mich umgewöhnen so ein bisschen der der Tastatur. Ich meine, du könntest ja auch einfach ein Controller anschließen. Ja, aber wer macht das jetzt nichts? So da Kommen wir zu dem Pass? Nee, da wollen wir Aha. Aha. Da. Geld 400. Money. Hast du das fast eingesammelt? Ja, da war 400 Gold drin. Ne? 400 bis in Kleingold. Ich sag, viel zu häufig Kleingold. Das habe ich von Mammut. Ich weiß nicht, gab es in den Evil auf hier so Embleme, die man abschießen musste? So blaue Embleme. Es war bei Teil 4 die gibt es auch in dem Spiel, aber wie gesagt, da mein Spielstand jetzt schon durchgespielt ist, tauchen die bei mir nicht auf. Das heißt, wenn ich, wenn ich irgendwie an eins vorbeilaufe, weil ich schon eingesammelt habe, dann kann das halt sein, dass ich das nicht sehe und du, du bist der einzige, der sehen kann. Das heißt, ich kann keinen für dich finden. Leider, wenn Schade. das ist, ich schon hatte. Ich weiß auch gar nicht, was die freischalten. Ich glaube, da kannst du irgendwie so, ich glaube so Bonus-Sachen irgendwie Freischein, so so kostüme mäßig Ja. Warte mal, ich, ich gebe dir mal. Moment. Oder gib mir ähm. mal etwas Pistolen, muni Hier, bitte. Okay. lade nach. Ja, schon wieder ein paar Leute. Wenn so, lange es nur noch ein paar sind. Ja. Kommt's erst mal hier um. Ich glaube, du musst mich hier oben hinschicken. Ja. Mhm. Die, Leiter Die Leiter ist, Leiter ist kaputt. Tot. Vielleicht kann man äh, es zu zweit schaffen. Ja. Oh. Dann helfen wir mal hoch. Oh. Ja, Komm mal, was hier so ist. Irgendwie ist ja nichts. Oh, hier war was. Oh, ich kann Schlüssel sehen oh, sich da steht einer. Macht Schattenboxing. Ab. Ah. Oh. Oh, da ja. sind aber ja, ja Leute. Ja, das sind ja Leute. Ja. Dem ja. hast es gegeben. Wie ah. eine echte Frau. So, Maschinengewehr. Ja. Come on. Warte. Okay. Okay. Ich meine, irgendwie kann man, nicht kann ich auch irgendwie so sagen, so hier ist was oder so. What. Aber ich kann ja halt auch so sagen. Von daher brauche oh, ich das nicht wirklich. Ich weiß, ich weiß es auch, wie es geht. Oh, ich werde vielleicht mal Karte anmachen. Ah, so, ha, nimm, so da, okay. nimm das, ah! nimm das, kam einfach aus dem Nichts. Dankeschön. So, da kannst du auch hochschicken. Mit. oh, das ist aber dabei. Jetzt ist er eingefallen. Ja. Ja. Oh Mann! Boah, ich will nur Geld. Baue mal Kräuter und Munition und so. Ich meine, ich liebe ah. Geld. Was wir du jetzt machen? Was will er machen? Was will er machen? <lacht> Come on. Ja. Okay irgendwie kann man auch noch andere sachen sagen aber ich weiß nicht wie man das macht ich weiß, weiß es leider auch nicht ich habe ich habe hier so ein kleines menü das sich öffnet aber bei mir ist das halt auf den auf dem pfeiltasten den pfeiltasten ja ich weiß nicht wo der auf Control ist ich weiß es auch nicht ja ich schicke dich mal hoch los hoch mit dir Wait okay, okay. Oh, was haben wir denn hier oben Irgendwo. Hm? bin ich runter springen Ach, da okay ein bisschen mg munition für dich und ein schlüssel schlüssel zum alten gebäude aufgehoben so, ich habe ein paar leute sind die bei dir ja, <lacht> Sind die <ihr> bei dir <lacht> ja, ja, das ist sogar der Frau die habe ich weggekickt. Oh. Oh. Come on. Okay, okay. okay. okay. was müssen wir überhaupt hin? Na, wir müssen noch also weiter. Der Schlüssel ist für also Schleim, glaube ich. Also, uh, ist, also das spiel ist echt verwinkelter als, als ich es dachte ha! ja ist wieso ist resident evil 4 ein bisschen gradliniger oder so ja so ja so ein wenig also ich meine okay man läuft auf drei großen gebieten umher ah, okay. ja du solltest resident evil 4 spielen ja höre ich auf <lacht> jeder empfiehlt mir irgendwie ein spiel weil es auch cool ist ich liebe resident evil 4 oh. Warte. Da ist er oben. Was haben wir hier? Wo bist du? Ich stehe ich stehe steh doch direkt vor dir. Danke. Oh Gott. Da, da. Moment. Oh, ich, war, oh, ich wollte den einen Stamper verpassen. Oh. Sie ist von innen verriegelt. Oh, ist er nicht bei den Schlüssel. Na, ne. Oh, oh, ich sehe da Geld auf der anderen Seite. <lacht> oh, ne, ich war... Oh, Schrott in Oh, ich, ich glaube, hier gibt es eine neue Waffe. Noch ein bisschen Gold, noch ein bisschen Gold. Sie ist nicht mehr verriegelt. Oben oh, ist auch eine. Ja, geht auch irgendwo hoch. Oh, oh ja, der Self spray Ich habe mir hab Self-Spray. Ja, Oben war auch eine Tür. Moment. Jemand das ist, ist zuvor gekommen. da <lacht> ja, ist eine Treppe. Hier ist nichts mehr. erwartet ah, warte mal. Erstmal gebe ich dir hier mal. Moment, warte. Come on. <lacht> so, ich traue mich da Come gar on. nicht irgendwie. In Erste Hilfe. Letztes Mal, weil ich da versucht habe, ich habe ich uns geheilt. <lacht> ich vertraue da ganz auf deine Fähigkeiten. Der wandert. Ah, hier oben. Au. Oh Gott. Das Schaden. Tag. So, die steht schon wieder auf. Ich kann überhaupt nur leben? Geh weg. So, so. so eine Zigarette oh, oh. Ja. Soll so, einfach ruhig bleiben und sterben. Okay. Oh, uh, ich habe das gefunden. Ah, Hat da. Schatz aufgehoben. Hat man Schatz. Ja. Yeah. Ah hier, hier können wir glaube ich jetzt äh, Schlüssel einsetzen. Äh. Ne, da hinten ist gleich ein Gebäude. Ich weiß, wo, ich weiß wieder, wo früher Schlesel ist. Da kriegen wir was schönes. Ah. ah, die Frau. Help! Help me! Help! Der geht's gut. Ja. Oh, brennende Reifen, das erinnert mich ja an dein viertel ist weißt doch du die brennenden ja. Mülltonnen. Ja. Warte mal, komm mal, komm mal hier Ja. so was da im Fenster ist. Das ist etwa eine Schrotflinte? Oh, ha, ha, ha. <lacht> sie gehört dir lom, lom, lom. Warte. Okay. Warte, Moment. ich kann ja auch dann direkt hier Gibt ein bisschen Schrotmunition. Nice, danke. Oh, jetzt muss ich das so anordnen, genau. Lade nach. Drei, uns mal mit Master Eff Spray. Äh. Thanks. So. Okay. Ach. So macht man Türen auf. Hm. Hm, ich will hier noch ein bisschen umsehen. Geh mal hier mal aufs Dach steckt er immer ah. aufs dach noch ein bisschen gold klein gold am hühnchen erschossen was was, du grausamer mörder wie kannst du es wagen hm, ich glaube hier mehr ist hier nicht okay, warte. Ah. Nee. dann helfen wir mal weil der kleinen ja ah. die ist, die ist wahrscheinlich schon tot aber ah. Hier geht's gut. Nee, müssen wir nicht Was hier hin. Hoch. Warum geht's hier hoch? Warum kann man hier hochgehen? Hello, ah, da, hier, die Treppe hoch. Mm -hmm. Ich gucke nur. Hallo? Hey, what's wrong? Be careful! Und was wolltest du sie mir vorstellen? Chris! <lacht> <lacht> äh. Äh. <lacht> Soll ich euch beide allein lassen? Nein! Okay, sie hat einen neuen Haarschnitt. Äh, äh. Ah, da. Wo, wo kommt der auf einmal? Auch ja. äh. oh, falscher. Lade das Gesicht! Boah. Endlich! Ganz ist anders einer. als die Parasiten, die ich von früher kenne. Oh. Oh. Noch jemand. Oh, Starshotgewehrmunition, nimm's mit. Ja, Warte, wart, da ist einer. Am Fenster ist die ganze. Zeit einer, nee. Ah, so, ich muss die ganze Zeit B Ich kann die ganze Zeit B drücken. Was denn? Dann kann ich hier so sagen. Come on! Rotgewehr habe ich gehört irgendwo. Ja, ich, ich glaube, du hast sie eingesammelt. Ich glaube, du hast sie schon eingesammelt. Okay. Na! Lade nach! Ja. Mein Gott, wie habe ich den nicht getroffen? Da. Da. Hm. Ich glaube, da war es. Ja. Ja. Musik ich hat nicht. aufgehört, das hm. ist ein gutes Zeichen. manchmal no. sind wir von denen nicht bekommen? Äh, ja. Warte mal. Ja. wir dort hin. Äh. hop dadurch. Nee, wir fleck. HQ. We've lost contact with oh, Alpha team. They're under attack by an unidentified hostile. Reinforcements hit toward the due. Ah, da kommen die nächsten. Sich das Schrott, äh, Schrott Munition nimmt die mit oh, Pistolenmunition wieder. Ich habe nicht mehr so viel. Ich brauche hm. leider selber welche. Na, ich glaube, da nächste die nächste Pistolenmunition hoch und ich sehe, ist für dich. Ah. Ah. Hallo, würdest du bitte mal das Schloss wegmachen? Ja. Hm. Doch, like, <hums> <Ja>. <lacht> <Dankeschön>. <lacht> ja, voll schwach sein ich weil ich einfach rumgelaufen bin äh. oh, noch mehr geld noch mehr geld geld geld geld geld geld geld geld geld geld geld geld geld irgendwie bin ich nur geld äh. das heißt mein schrott ich bin da meinen ich mein zu ballern weil ich keine pistolen mehr habe ja ist gezwungen das ist ne? das hat sich gesund an hm. Glaubst du den geht's gut natürlich man geht hier jemand irgendwas schräges ab ne? ach Boah. ja vor allen dingen man, man gewöhnt sich ja dran Ist nicht gesichert. Oh, ich freue mich schon auf ein Gebiet, was ein bisschen brega wird. Mhm. Gott, bis dahin sollte man schon besser vorbereitet sein. jetzt hoffen. Irgendwann kann man sich eine, eine, eine Weste oder so kaufen, um den Schaden zu reduzieren. Ich glaube, die werden wir brauchen. Ja, ja die werden sowas brauchen. Wir können dir nicht mehr helfen. Da, ja. ist der vom Alpha-Team? Er ist schon tot. Einfach ein Klaps auf die Schulter, dann geht das wieder. Ja, genau. Warte mal. Oh, Fünf Schüsse nur. Ja, kann sein, dass ich mich irre, aber ich glaube, irgendwo hier ist ein Emblem, hm. weil mich so dunkel zu erinnern. Ich weiß noch nicht wo. Krähe. Oh, nichts hinterlassen Auch oh, da. Oh, Moment! Also war noch nicht eingesammelt. Wo ist ein Emblem? diesen Hat er? ja ich sehe es sind auch für mich also ah, okay. okay. uh, mal habe ich überhaupt heilung ich habe keine heilung und dann liegt aber geld geld geld geld geld geld geld geld ah. geld, hm. geld geld geld geld geld geld geld <klar> geld ich bin noch ob ich irgendwann ein rotes Kraut hier finde. Ha! Hast du gesehen? Ja, was soll das hier passiert? Ich bin Chris Redfield. Hm. Was glaubst du, was hier passiert ist? Hey. hey. Bist du noch am Leben? Äh, ah, setup. setup? setup. What is this? Die neueste ah, Grafikkarte von Nvidia. <laughs> ja. It computer. Oh, gotta get it to HQ. oh, Hey. Hey, hang in there. Ich sah jemanden, aber sie nichts dagegen unternommen. Ja. Yeah. Kirk, Wir haben die Daten, aber das Alpha-Team ist down. Wir haben away. Roger, wir the data von dem at the Storage-Facility. das. Hey. Okay, weiter geht's. Oh. Nehmen wir mal den seine Pistolenmunition. <lacht> Diese Daten müssen um jeden Preis gerettet werden. Einmal noch fünf Schuss. Hm. Da noch fünf. Noch mehr. mehr, ne? Noch mehr. <lacht> nee, ja. Mehr. Mehr. Oh, ne, von mir. ist <lacht> äh, da. Oh, Gott. Ich mach's immer auf. Wie ein echter oh, Gentleman. <lacht> oh, Aufzug! Aufzug! Ich will auf den Knopf drücken. Knopf. Ja, Spaß an den Kommandos. Oh, schieben Munition. Und blaue Munition ist mal meins, ein grün ist deine. Ja, perfekt. Was weißt was du, ja. du Vorzugsmaschinengewehr Maschinengewehr oder Schrotgewehr? Ich mag mag die schon, ich mag die Schrotwinter eigentlich auch sehr gut, aber ich mag auch die TMP. Kann man noch mehr erwarten. Ich weiß, wir kriegen ja auch irgendwann noch eine Sniper, genau. Und merken Magnum werden wir auch noch kriegen. Genau. Noch Verdammt, gibt es keine Überlebenden? Abgeschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Also ich guck nach, der kommt direkt danach. So, abgeschlossen. Ich auch, ich will auch. noch mal, gegen Ja. Warte, ich glaube hier. Ah, warte, hier kommt doch noch ein Bosskampf. Mhm. Diese Gasflasche kann kann man bestimmt leicht umstoßen. Oh. Ofenschlüssel aufgehoben. Jetzt können wir kochen. Mhm. Schau, was werden wir kochen? Wahrscheinlich wahrscheinlich Bratwurst. Oder fisch ich kann also auch schon aktivieren ähm. hm. und jetzt kochen ja, wir, wir heute mal. mit daniel lp und mit dem mario master ja leckere ja. braten das von dem ist fertig mal <lacht> ja. und nächstes mal liebe kinder braten wir menschen ja. natürlich immer auf maximaler flamme Genau wie es sich gehört oh, ich liebe diese katzen die jetzt kommt ja kommt jetzt nicht dieses komische schwarze etwas ja ne? Oh master tu mir mal bitte einen gefallen und öffne so langsam wie möglich die türe ja ich mache <lacht> Oh nein hm. vielleicht sollten wir die tür öffnen und rennen. brennen ich habe ne die idee laufen wir erstmal weg und dann werden wir es verbrennen ja, gute idee <lacht> Dinger kann man übrigens auch umstoßen. Ja, ich weiß. Ah, ah. ja, Habe ich dieser mal gemacht. In dieser, Folge, in dieser Folge kochen wir etwas schwarze Spaghetti. Boom. sepia Spaghetti. Und der trennen wir. Ab. Ja. So, und jetzt Aha. meine... Ich glaube, da geht die und andere Und jetzt ehrlich. Kinder. Oh, oh. oh. Das ist... nicht gut. Das hat sich in Luft aufgelöst. Die Spaghetti haben sich in Luft aufgelöst. Oh, Ach, ich das sind sie. Das kriegt gerade rein. Oh, Mist. Warte. So, lass sie mal darüber laufen. Warte, Moment. Oder? Jetzt, jetzt. Aber glaube das ist zu spät. Ja. Die Tür da runter geht, oder? Äh? Ah, es ist drin. Ah, er, er ist, er ist drin. Und jetzt Kinder, so machen wir Spaghetti. Schwarze Seeperspaghetti. Spaghetti. Mm -mm. Mm -mm -mm. Lass ich euch auch auf der Zunge zu gehen. <lacht> Wie es aussieht leben unsere Spaghetti noch. Das müssen wir schnell ändern. Äh. Komm mal hier rein. Ja, äh, komm wieder raus. Ja. Äh, geh mal zurück am besten. Ja. Und jetzt... Boah. Boah. Boah. Spaghetti. <lacht> ah. Warte. Lock ihn rein. Juhu. Spaghetti. da was? Oh, <lacht> Der habe ich geschlagen. Ah. Heil dich mal lieber. Ah, warte, lass es mal rumgehen. <lacht> ja. hey. Halt ihn drin. Uh. Oh. So, okay, so ich mal man kann nur so viel Hitze ähm. aushalten. Übrigens, ja, wenn, wenn die Spaghetti immer noch noch standhaft sind, da sind immer weiter kochen lassen, aber und das nennen wir Well done. Well done. Lasst euch auf zum zergehen, Kinder. Ein Traum, ja. ein wahrgewordener Traum. Mhm. Nicht mal weit hinterlassen, das ist, das ist schlimm. Und wir haben noch nicht mal die Spaghetti bekommen. Ich glaube, wir haben sie überkocht. Ja, aber ja, sowas also passiert halt manchmal. Ja. Und in der nächsten, in der nächsten Folge mit Kochen, mit Danilo und, und Metal Mario Master. Keine ja. Ahnung, irgendwas. Ja, ich stecke ein den Schlitten rein. Du machst die Tür auf. Ja, natürlich. Wie es sich gehört. Oh, bist du schon? Nimm auch noch was mit. Okay. Er hat du? sich, der hatte sich noch bewegt. Von daher. So. Und ja, dem Leben. Hm? Oh, das ist ein Emblem. Da Da. Auch Und noch nicht. Ich schieße ab. So, echt ich, mein, ich habe schon so ein paar gefunden. Stop. und nach oben. So. Was für ein Abenteuer! Was für ein Abenteuer! Diese in Folge nennen wir das Spaghetti Monster oder wie man richtig kocht. Ich hm. glaube, hier ist das Kapitel auch zu Ende. Ja, ich glaube auch. Fahrzeuge? Oh, Kamera! Let's go! Überkochte Spaghetti. Hast du ihn noch nie gesehen, Sharon? We Oder wir hätten einfach alle gerettet und wären die Helden. Ja. Yeah. Die Leute hier, sie acting wie like die ganado detailed in dem Kennedy-Report. Und davon, gibt es etwas Neues, etwas, wir noch nie haben. Eine hat auch yep, sind uh, die aus dem vierten Teil. Wir haben Delta-Team in But wait, we can't. Treat, your This is insane. You ever get the feeling you're expendable? Hey, Mann. Leon hat hat das alles im vierten Teil alleine geschafft. Ja. Ach, Ach, und hier sind wir zu zweit. Also stell mich mal nicht so an. Hey, und Oh, S -S, S, S, C. S, A, S, C. Oh. Yay. Sie können die Akte bsa im Archiv ansehen. Wir haben nur gegen 30. E ah, das. <lacht> das das, das erhört das er mich so ein bisschen an Revelations. Okay. Was was war Revelations nochmal? Ähm. es Äh. Es, äh gibt's auch auf Steam. Da geht's auch um diese bsa hm. Da das Chris auch dabei. Und auch hm. Jill. Mhm. Okay, aber war ja, es das dann, ne? Ja, mal sehen, wir, was wir hier noch kaufen können. Uh, oh, wir, können hier oh, wir können uns hier eine Schutzweste holen, aber die kostet 10.000. Oh, ja, ja, die ist ein bisschen teuer. Ah, hm. oh, mir fehlen noch 2.000. Mir, fehlen. Ja, mir fehlen noch 3.550 äh, fehlen mir noch. Ich kann schon die ganzen Endgame-Waffen hier kaufen, aber. <lacht> <lacht> ja. Lass mal oh, ich mal. ich habe mal. Oh, ich ich glaube, ich könnte rankommen. Nehm ich die beiden. Sch ja, Elfenbe Elfenbein Relief. Ja, wenn ich, wenn ich die beiden Sachen verkaufen kann, könnte ich mir die Schutzweste holen. Hm. Ich glaube, das mache ich auch. Na ja, gut, wie es weitergeht, das sehen wir im nächsten Part. Ja. Part. Ciao, ciao. Tschüss, dann. Äh.